Ich ah, ah. Oh, komme immer raus. You're Lai, Chinesisch kochen in Deutschland. Halt stopp. Guck mal hier. 1983. Das ist ja ein mega altes Buch. Ja. Und das Jahr kann ich mich noch sehr gut, gut erinnern. Weißt du, damals, da haben wir geheiratet. Echt jetzt? Ja, und zwei Jahre später warst du da. Das Buch ist älter wie ich. Ja, das ist älter <lacht> wie du. Verrückt, dass es damals schon äh, Bücher zu kaufen gab in Deutschland chinesisches Essen. Ja, das war damals selbstverständlich, dass man in chinesische Restaurants ging. Echt? Ja. Sollen wir was kochen aus dem Buch? Boah, jetzt ja, haben ja, wir längere Fische. Vielleicht finden wir was. Hey, das sieht lecker aus. Bettlerhuhn. Bettlerhuhn sieht aus wie. Ist das Brot? Was ist das? Kannst du mal gucken, was das ist? Bettlerhuhn. Ah, Bettlerhuhn. Tungo-Pilze. Lehmschicht. Lehm, das ist in Lehm eingepackt. Kein Brot. Sollen wir das machen? Ja, okay, lass uns doch das machen. Machen wir Bettlerhuhn. Die Pilze mit kochendem Wasser überbrühen und 30 Minuten einweichen. Tatsiao Yumi Chi. Tatsiao Chi Yumi Changda de Die Polade innen und außen sorgfältig waschen und abtupfen. Anmo anmo. Aber ich schuf ja. So, geh Frühlingszwiebeln und Ingwer hacken. Mit Korianderblättern zittern, Nelken, Karaman Sojasauce, Salz und Zucker vermischen. Ein Teelöffel gemahlener Kardamom. Außer also die Mühle her. Die habe ich, ich aus der Türkei auch. War mal eine Beduinen-Kaffeemaschine. Das Huhn damit um dick einreiben. Sehr leid. So hat in einer Schüssel drei Stunden ziehen lassen. Dabei ab und zu wenden und einmassieren. Honum, honum. Für die Füllung das Schweinefleisch und die Bambusprossen in feinste Streifen schneiden. Von den tongo die Stiele entfernen für die Hüte ebenfalls in Streifen teilen. Zwei Zwiebeln fein hacken. Ein altes Krups-Gerät, Mein Lieblingsgerät. Habe ich aus einem alten Haus. Öl in einer Pfanne erhitzen. Den beiseite gelegten Ingwer mit den Zwiebeln darin anbraten. Fleisch, Konjakstäbchen und Bambussprossen zugeben. Eine Minute braten, dann mit den restlichen zutaten ablöschen. Bei starkem Hitze so lange kochen, ist fast alle Flüssigkeit verdampft Diese Füllung in das Huhn stopfen. Wow, und die Öffnung ja. mit Zahnstochern feststecken. Wo kriegen wir jetzt den Ton her? Also ich war vor kurzem dabei, da haben sie ausgebagert und haben gesucht nach einem Loch in einem See. Okay, da könnten wir Ton finden. Oh seh! Du willst nach schon mal ja. Ja? Wow, das <lacht> wow. ist ein Gentoo. Oh, komm schon mal hoch. Treibsand. Oh, ich Angst, ich 你们看这是纯涂 太小了是吧小是吧出一点大拔吧妈咪 Das kann man wunderbar essen. Ja, was? Gut. Moment, hier ein paar Hoh, schau Wow. Das ist Ja, heute ist alles ein bisschen einfacher. Viel Arbeit, oder? Früher war das viel Arbeit da hat man richtig Hunger gekriegt und heute macht man es in einen Grillofen oder in einen ähm, Dampfdrucktopf. 20 Minuten und jetzt kann ich mir das richtig vorstellen, wie gut das schmeckt. Schauen wir mal, das sieht noch nicht so aus, als würde das schön gar werden. Na mit dem Kau ist ja. Oh, du. Oh, du. Ich bin da drauf, ich da drauf. Was ist das? Das ist ein Hähnchen. Hähnchen. Da kannst du hier Fass <lacht> So also ganz ist nicht, oder? Ja, bei uns sind überall Risse drin. Mhm. Wow. Da kommt ja nichts was. Ah, hört sich auf jeden Fall nach dem Ton. Schauen wir, Junge. Jetzt, mehr Wow, guck mal. Ganz. Oh, das zerfällt ja richtig schon. Oh, kein Ding. Tschau, Boah! gut mm. oh. gut. Hammerhaft, ja? Mhm. Absolut durch. Mhm. Das sah ja im ersten Moment nicht so aus. Mhm. Das, das geht richtig auf der Zunge. Mhm. Ganz locker und leicht. Mhm. Hier noch. Mal? Mhm. Wie man Jigger Rhodes, heiß, Younger. Guck mal hier. Also, ich verstehe nicht, warum das. Ein Bettlohn heißt? Also, ich finde, das ist das Essen eines reichen Mannes. Es ist okay. fantastisch. Hier noch Die Minero Talzisian. Leer, ja, ja, Ich hätte nie gedacht, dass es so lecker wird. Nein, und ich hätte nie gedacht, dass es so gar wird. In zwei Stunden, glaube ich. Also. Zwei Stunden, 15 Minuten. Hm. 今天做的饭特好吃的